Was ist euer Job? Weißwein festhalten ist gut, ist fast richtig. Ihr seid gleich die Jury. Aber vorher stelle ich euch die Slammer vor, die heute Abend sich hier zum Helden machen. Applaus der Stufe 1 heißt, Mann war das eine müde Nummer. Immer noch ein bisschen besser als heute im Saal Brüssel. Und Respekt davor, dass man sich mit so einem Blödsinn hier die Blöße gibt. Wie klingt ein Applaus der Stufe 1 in Nürnberg? Das war heute der Standard im Saal Brüssel. Ich habe da genau reingehört. Wie klingt ein Applaus der Stufe 10 hier in Nürnberg? Wir begrüßen mit einem ganz kräftigen Applaus vom Forum Netztechnik-Netzbetrieb im VDE Heike Kerber.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 Auf der Grillparty über die Schönheit einer Freileitung im Thüringer Wald. Auch hier haben wir uns überlegt, das muss, es ist preiswürdig. Aber es stellen sich für den guten Deutschen hier natürlich die Fragen: Was hat diese Leitung auf dem deutschen Rasen zu tun? Es muss diese Leitung nicht angeleint werden? Ich finde, wir brauchen Likes. Also, ich stelle mir so vor, der Fernseher wird schwarz. Sie werden hektisch. Drücken auf der Fernbedienung, nichts passiert. Sie springen auf, rütteln an den Kabeln, immer noch nichts. Der Netzbetrieb überlegt sich um Himmels Willen, welche Anlage ist es, wie ist der Zustand von der Anlage und wie kann ich machen, dass sie quasi immer betreibbar ist. Und wenn wir Planer nicht in Rendes sind, dann planen wir noch morgen. Einen schönen Abend.